Hi, ich bin Jochi, ich mache mit meiner Freundin Cassie das Jolk benno haus Ich bin Cassie. Ich mache hier das Café. Ich bin die Pächterin und gleichzeitig auch die Köchin und Bäckerin. 2021 im August äh, geöffnet und im Café kriegt ihr auf jeden Fall leckeren Kaffee und Kuchen. Wir bieten warme Speisen an, jeden Tag äh, wechselnde Tagesgerichte oder Wochengerichte, häufig äh, regional, saisonal gekocht. Ich selber bin Amerikanerin und habe so ein Fable für die amerikanische Küche. Äh, deswegen gibt es eben auch Süßspeisen, äh, die dem inspiriert sind, Cupcakes, ähm, Cheesecake. Und natürlich unser gutes amerikanisches Frühstück am Sonntag. Wir haben eine ziemlich schöne Location hier in Münster, sehr ausgefallen. Wir sind nicht der normale, übliche Kneipenbetrieb, wie ähm, irgendwo am Ring oder so. Wir sind da irgendwo ab vom Schuss, aber haben eben auch eine schöne Lage am Kanal. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir hier in einem Bürgerhaus sind und eine ganz interessante Dynamik entsteht eigentlich durch diese Mischung aus Programmangeboten, das hier im Haus stattfindet, gleichzeitig Leute hier, die im Viertel wohnen und ja, vielleicht lange nicht mehr hier waren, aber jetzt wiederkommen, das wiederentdecken. Wir haben ziemlich viel Platz. Wir haben oben auf der Empore äh, ganz viele Spiele. Wir haben äh, eine riesengroße Terrasse, wo man einfach draußen sitzen kann. Wir haben äh, die Möglichkeit, hier auszustellen. Äh, wir haben ziemlich viel Wandfläche, fast 30 Meter. Dienstags läuft bei uns Modus Muffi. Die äh, Funk-Rap-Jazz-Veranstaltung wird organisiert von dem Label Blume Blau. Das ist hier eine äh, Veranstaltung, wo live ähm, aufgelegt wird, also immer auf dem Platten und äh, in der Sketch-Corner wird dann äh, gemalt, gezeichnet. Ich würde auch sagen, dass äh, wir als Pächter, also Jochi und ich, durchaus unseren eigenen Charme mitbringen. Es ähm, war unser Anliegen, dass man sich hier auch bei uns als, also man fühlt sich bei uns als Gast. Wir sind sichtbar als Pächter.